Moin Moin. Ihr seid jetzt gefragt und zwar ich werde einen neuen Best-of-Clip machen von Bad Wars, also wenn ihr einen Clip aufnehmen wollt oder ob ihr wenn ihr schon einen Clip habt, dann könnt ihr mir ihn gerne schicken an die folgenden Kontaktdaten. Äh, ja, ich würde mich freuen, wenn viele Leute mitmachen würden. Schickt mir eure Clips, ich werde euch natürlich verlinken, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt. Also viel Spaß, ich hoffe es gefällt euch. Tschüss.